Hey Leute und herzlich willkommen zu Duelist bei Master Gaming. Wir spielen Magma Aspect, das Standarddeck in einem Unranked, da wir das ein wenig hochleveln wollen. Aus Gründen. Ja, mal schauen, was hier jetzt passieren wird. Erstmal ein wenig Feldkontrolle. Shit. Hm. So, mal schauen, was der jetzt dagegen machen wird. Und das sind direkt 7 Damage schon mal Im ersten Zug, nicht schlecht. Äh, nicht erster Zug, aber im dritten Zug, im dritten Zug. Eventuell kann ich mir noch eine Karte traden, äh, replacen, dass ich ihn verstärken kann, dass er den Kampf gegen ihn überlebt. Da ist Loref, Loref, X, Loref X gleich am Überlegen. Was soll er tun? Was kann er tun? Kann er etwas tun? Kann eine Karte replacen? Wieder ein Pro Rogue mit viel Leben dann heul ich? Oh, er pusht mich. Er pusht mich weg. Der Dude pusht mich einfach weg. Interessant. Und da fließt mich nur und Macht mir einen Damage. Oh mein Gott, der wird die Karte sowas von zerstören. Jetzt der zwei Leben. Yep. Oh, oh, cool, cool, cool. Ich diesen links gehen einmal an. Der was wollen mir direkt auch noch diesen hier nicht weil ich es brauche sondern damit er halt nicht dran kommt und spielen mein Grow Monster Grow bedeutet dass er halt jede jede Runde am Anfang meines Zuges was was zu bekommt in diesem Fall plus einen Angriff und ein Leben Das war ja klar, dass er... Ja, gut, dann habe ich mal zwei starke Zauberkarten weniger, die er gegen meinen Minions verwenden kann, taktisch. Oh, der will sich ein Mana holen. Oh, oh er will... Oh. oh, er will den Ripperino. marino The fuck. Der will echt jetzt fett Mana sammeln. Der Dude. Der Dude. Hm. Könnte rein theoretisch... Mache ich das auch? Damit schenke ich ihm mal seine Mana scheiß drauf. Date so. ich das, der hat 7 Mana nicht zur Runde, Acht Mana ist zur Runde. Behalte das. Das replayt sich. So, zeig mir mal was du so krasse Karten auf der Hand hast. Hast du ja nur drei Karten. Also so schlimm kann es gar nicht werden. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Kann natürlich sehr schlimm werden und mein zwei karten umfällt fühle ich mich recht auch erhielt sich ihm ein oh. Oh, okay, okay der will richtig beef der dude will richtig beef Das würde mir nichts bringen das playe ich erstmal oh ja oh ja oh ja geil that's the play that's the play stärke ihn dann kann ich jetzt entweder ihn angreifen oder ihn angreifen ich greife ihn an gehe hier hin Schneide ihn den Weg ab. Ach, ich hätte sogar sein Minion eigentlich töten können. Na egal. Jetzt das war ein Missplay, aber dafür ist das schon. Ich hab den schneller down als es lieb ist. Oh, ich habe sogar jetzt noch einen hiervon eingeslogen Ach, er hat sich hier den Weg aufgemacht. Oh, schlauer Typ. Oh ja, macht immer schön Damage Kann er nicht mehr weglaufen Rogue hat er auch nicht Ach, hat er doch Das wäre so schön und wahr zu können. Doch einen hier von weg. Oh, cool. Ja, der hat Probleme, der Typ. Oh, Natural Selection, perfekt. Perfekt. Ich werde ihn jetzt eh hier reintrainen, denke ich mal. Oder verzaubert ihn ist auch möglich. mach dann ihn, okay? Sehr interessant, was der Typ hier vorhat. Oh, oh, oh. Wenn mir diesen Scham aus Face geben. Was, was? Was zur Hölle? Ja, der hat sich selber umgebracht. Ha, Noob. Das war's mit der heutigen Folge von. Warum mache ich das? Duelist. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben lassen, mich abonnieren. Ansonsten haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.